Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer emp doppel der Boss hier vom Boss-Channel, Number One, meine Freunde. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wir machen Twitch-Streamer krass. Heute ist sogar mein Zlatko-Kollege, Zlatko Vedic, dabei, also doppelte Zlatko-Power, meine Freunde. Ganz heißes Eisen und ich würde mal sagen, schaut an. Das sagt der Mann übrigens nach dem Stream, damit ihr schon mal ein ja, eine kleines schmackhaftes Statement bekommt, wie der ganze Hase so abgelaufen ist, meine Freunde. Viel Spaß! Alter, lol, lol. Das... Lol. Ich kann es einfach selber nicht fassen. Ja, kann selber nicht fassen. ist Ey, Schon mal wild. Nee. Real Talk, Alter. Das gibt mir gerade richtig Motivation, Alter. Da seht ihr oh, mal, Jungs. Das, das gibt mir richtig Motivation. Ich glaub, wir haben einen guten Mann in, What den Tag. The Tag fuck. Verdüßt, Alter. Hörst du gerade, was er sagt, Digga? Das gibt ihm richtig Motivation. Das... Gefällt mir. Ja. Ehrenmann. Absolut Ehre. Da soll noch Emp einmal jemand... Denk mir. Ah. Hm. Kennt man irgendwo hier den Namen, Digga? Ist einfach der echte, Digga. Ist einfach der echte Empio gewesen. Ja, Dann gucken wir doch gleich mal. Vom Lumpen zum Boss teilzunehmen. Mhm. Warte, was? Was ist das? Vom Lumpen zum Was ist das? <lacht> ah, er ja, ist schon mal, ist interessiert. Mhm. Servus, Aikaso. Und auch Servus, Let's Go Sein. Was ist denn jetzt los, Lul? Jungs, hol den Teppich aus für Empio. Apparent Fanboy. Upper -Red Fanboy, sehr wild geschrieben. Jungs, was geht denn jetzt ab? Okay, also, wir, ja, wir können gehen... das ja über den Chat machen, so. Nee, nee, Digga. Na, hol uns mal rauf. Ich so wird es gleich in Discord gehen, aber. Hol uns auf. Hoch mit uns. Ich wäre jetzt tatsächlich lieber, über den Chat irgendwas zu machen. Er, ist, er hat etwas Angst. Sehr gut, Jungs, wie auch das Ich Ganzen. Ich vertraue dem Ganzen tatsächlich nicht so ganz. Na? Ich ehrlich bin. Kollege. Kollege vertraue ihm nicht so ganz. Kollege, keine Angst. Ich hab Angst. <lacht> Jungs, ich hab Angst. So, bei Freaky. Ja. AKA Tim. Und zwar, wie du schon siehst, ist der Boss ein sehr netter und auch hilfsbereiter Mann. Und ich habe gesehen, dir ist auf jeden Fall etwas zu helfen, denke ich mal, Digga. Ich nehme Hilfe immer gerne an, auf jeden Fall. Das ist ja. sehr wild. Das ist sehr wild. Da wollte ich dich erstmal fragen, erstmal, weil, bevor wir jemanden helfen können, weil wir sind beides Unternehmer, da muss man erstmal so ein kleines, ähm, ja, eigentlich heißt es Unternehmensprofil bei dir, sagen wir mal, ein Johannesprofil erstellen, damit wir auch wissen, auf welchem Level du bist, wie wir dir am besten die Tipps geben könnten. Okay. Was für einen Brustrückenumfang hast du denn? Habe ich noch nie nachgemessen. Hast das du noch nie du nachgemessen? Habe ich noch nie nachgemessen. Könntest du einen rückenumfang mal ganz kurz in die Kamera zeigen? In die Kamera, muss ich kurz aufstehen früher. Kurz aufstehen, Hände hinter den Rücken und gleich nach vorne beugen. Das wäre es <lacht> auch schon. Komm, das machen wir mal. Sehr wild. Das hängt schon gut nee. an mit dir, ja. ja, etwas ich nach vorne ich... mehr beugen. Uh, ben, Positionier die Kamera rum. Jungs, das ist wild. Ist auf jeden Fall etwas ausbaufähig, aber schon mal ein guter Anfang, Digga. Ich würde mir für 50 Euro keine Augenbau rasieren, nein. Doch, der Brustrückenumfang ja, sieht, sieht, sieht ja. in Ordnung aus. Machst du denn den einen oder anderen Fitnesssport? Äh, aktuell nicht, ich wollte anfangen, ja. Du wolltest Aber anfangen, okay. perfekt. Ich sag mal so bei den Slatkus, wir heißen beide übrigens Slatko, ich stelle mich erstmal selber oh. vor, ich, du weißt ja gar nicht, wer ich bin. Mein Name ist Slatko Edgar Mevludowitsch, mein Kollege Letzko Seinrichs ist der Slatko Vedic. Wir beide sind ähm, selbstständige Unternehmer, haben ein paar Firmen, sage ich mal, sind auch im Internet relativ bekannt, also uns kennt man auf jeden Fall haben auch ein sehr hohes Vermögen und deswegen dachten wir wir gehen ein bisschen auf Twitch und versuchen den einen oder anderen Streamer so ein bisschen weiterzuhelfen. Ja das klingt ganz, äh, ganz interessant das klingt ganz gut. Okay und Alter, jetzt jetzt hast du jetzt komplett rein Alter ja das, das sind die stabilen das ist, Ehrenmänner. Das, das ist echt okay. ehre Alter das ist komplett Ehre. Das sind unsere Kollegen hier sind auch alles Bossen hier außer der Kroate sind stabiler Kroate. Also, was, was für ein Sport möchtest du anfangen? Bei Fitness? Einfach ins Fitnessstudio rein oder was hast du da vor, Digga? Ja, Fitnessstudio. Bizeps, Trizeps, also so ein bisschen Oberkörper. Das ist sehr wild. Würdest du auch die Beine trainieren? Ja, man trainiert Beine nicht, weil man sie im Club nicht sieht. Genau, genau. Sehr gut, Digga. Da fängt gut an, Digga. Sehr, Mann. sehr gut. Könntest du mal eventuell deinen dein Fuß in die Kamera halten? Für einen kurzen dein Augenblick. Fuß? <lacht> ja, ist, ist ein wichtiger Test <lacht> nämlich. Ich muss mal ganz kurz sagen, dein VIP hat, hat geschrieben, nie gehört von denen. Den solltest du mal stutzen. <lacht> ja, da solltest du mal ein bisschen Respekt beibringen. Oh, was hey, sehe ich wenn, denn da? Sind deine da sind die Hosen aber nicht in den Socken. Warum denn das, Digga? Ich weiß nicht, du. Die Hose ist zu kurz. Aber die, willst du die Straße rocken? Steck die Hose in den Socken. Sagt dir das nichts, Digga. Er schon mal gehört, auf jeden Fall. Warum wendest du diesen Trick da nicht an? Ich weiß nicht. ja solltest du besser machen, Digger. Aber hier schon gut von dir als Streamer mit twitch Prime kannst du kostenlos subscriben. Hier das Geld, in den Zuschauern aus der Tasche. Das ist wild, Welt, Digger. Twitch-Prime ist, ja ne? twitch ist ja kostenlos, ne? Twitch-Prime ist ja kostenlos. Das ist aber schon mal ein wilder move Digger Da muss ich dir schon, schon mal Hut abziehen. Das ist sehr gut. Ich muss auch sagen, <lacht> die Maske, die du da im Hintergrund aufhängst, die grüne, ist das nur ein Aufkleber, oder ist das wirklich eine Maske, Digga? Nee, das ist keine Maske, das ist ein Alien. Das ist ein Alien? Ist das ein echtes Alien? Natürlich. Das ist wild. Ich sag mal so, der Boss war auch schon das ein oder andere Mal in Area 51 unterwegs, hat auch schon das ein oder andere Alien getroffen, Digga. Dann eine andere Frage, da hinten halt so ein paar Dosen hinter dir stehen, ne? Sehe ich das richtig? Ja, äh, richtig. Ist ja. das Proteinpulver? Äh, das ist ein Booster. Ist ein Booster. Sowas wie der ja. Z-Plus, Kickdown-Booster in die Richtung. Nee. Nee. nee. nee? Sagt die dir die Marke Sekt Plus, aber was? Ja. Das ist wichtig. Ganz kurz auch eine kenn, wichtige Frage. Sagen. Genau, das ist richtig, aber eine ganz kurze wichtige Frage auch. Ja? Was ist denn dein Lieblingsrapper? Mein Lieblingsrapper? Ich darf jetzt nichts Falsches sagen, ne? Das ist richtig, Digga. Das ist definitiv richtig, Digga. Ich darf nichts Falsches sagen. Wir hören. Das heißt, wenn ich nichts Falsches sagen darf, dann sage ich, Kollege, der Boss. Ah, ja, ist, ja. ist schon mal eine gute Entscheidung, <lacht> Digga. Ich, also, du hast auf jeden Fall Potenzial, Digga. Ich merke schon. Bist du denn darüber im Kenntnis, was für einen Oberarmumfang du hast? Äh, nee. Könntest du mal kurz einen Bizeps vielleicht in die Kamera etwas flexen? Einfach Einfach und flexen, Bruder. Und was, und was für ein Oberarm solltest du denn haben, Digga? Genau, auch eine gute Frage. Was ist dein das Ziel, worauf du hinarbeiten solltest? Boah. Jungs, ich wusste es. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Sag mal, ich geb dir einen kleinen Tipp. Es fängt eventuell mit der 4 an. Das, das weiß ich auch noch. War das ist der 46er? Mhm. Der 48er? Mhm. Geht in die richtige Richtung, Digga. Mehr aber. 46? Nee. Nee, den ja. 42. nee, schon etwas nee. mehr, Digga. 44? Ja, genau, Digga. Der 44er Bizeps. Genau, Digga. Sehr wild. Genau. Also, du hast Potenzial, Freaky. Ich Und bin welches erstaunt. Auto, welches Auto willst du denn mal fahren, Digga? Welches Auto ich fahren will? Eigentlich ja, so, so alles, ne? Nee. Das, was äh, Gas gibt. Du bist ja 18. Hast du schon den Führerschein? Äh, bin gerade dran. Okay. Was ist so deine Lieblingsautomarke? Was meine Lieblingsautomarke ist? Ich darf jetzt auch nichts Falsches sagen. Da. Nee, nee, du darfst nee. Die, die, definitiv bei uns nie etwas Falsches sagen, Digga. Okay, gut, okay, gut. Wenn ich nichts Falsches sagen darf, dann... Ähm, äh, muss es natürlich ein Mensa sein, ne? Sehr das wild. Sehr wild, Digga. Hat der Mann hier gar nebenbei meine Videos offen, oder wie kommst du denn auf die richtigen Antworten, Digga? Ich habe keine Videos offen. Ja, schon ein bisschen dubios, ich glaube, der Mann schummelt hier ein bisschen. <lacht> der wird er ja auch schon ein bisschen rot im Stream, wo er hier ertappt wird. <lacht> hey, der gute Riki, der gute Tim. Du bist bis jetzt der beste Kardinat, Digga. Auf Boah, jeden das Fall. Ist, das, das klingt gut. Also du bist auf jeden Fall gut dabei. Ich sag mal, so eventuell würde daraus auch ein kleines Video entstehen, Da hättest du wahrscheinlich kein Problem, wenn das veröffentlicht wird, oder? Nee, definitiv nicht. Das ist sehr wild. Wenn, wenn, wenn mir das Video im Nachhinein zugekommen wird, dann Natürlich, würde wenn ja eventuell auch mal im, im Stream drauf äh, reden. Natürlich, würde es auch sogar verlinkt werden, Digga. So ein Ehrenmann bin ich dann auch. Oh, das wäre richtig ehre. Okay, verfolgst du eigentlich auch Kampfsport so im Fernsehen? Ja, ich gucke eigentlich fast kein Fernsehen. Kein Fernsehen? Auf YouTube die Highlights? Ja, ganz selten. Was ist denn dein Lieblingskampfsport, Digga? Mein Lieblingskampfsport? Ja eine sehr wichtige Frage. Was gibt's denn alles? UFC, MMA, Boxen, Kickboxen, ja, Judo zum Beispiel, Taekwondo. Es gibt echt viel, ne? Mhm. Da wird schon schwieriger. Nicht, Scheiße. Da wird ja Da wird echt schwierig, ne? Ich UFC ist eigentlich eigentlich echt stabil. Ist Wild da auch eine richtige das Antwort, stimmt, Digga? Das stimmt, Digga. Wann war denn dein letzter Straßenkampf, den du so hattest? So ein kleiner Streetfight? Also so ein Streetfight hatte ich noch nicht wirklich, aber. Ah, das ist mal, mal ja. Real Talk hier. Real Talk aus der Zentrale so, ne? das ist schon ein bisschen her. Ich glaube, das ist gute fünf Jahre her. Da äh, habe ich mal jemanden wirklich ein bisschen, ne, ein bisschen gezeigt, wo der Hammer hängt. Luke. Kannst du mal so ein paar Punches in die Cam vielleicht zeigen? Oh, mal ein, ein Punch du in die Cam, Alter. Ein Punch, oh, das Digga. Wird, das wird hart cringe, Alter. Nee, das wird stabil. Wird hart Alter. Ich bin gespannt. Der sah wild aus. Da, da sah schlecht. man die Erfahrung. Schön aus der Hüfte ausgedreht. Das sah wild aus. Ich muss ehrlich sein, der Boss erschreckt sich selten, aber da bin ich kurz ein bisschen nach hinten gezuckt, Digga. Du bist aber kein LKA-Beamter, oder? Weil die Fragen, die beantwortest du, fast etwas zu gut, Digga. Ich bin kein LKA-Beamter. Wie, wie stehst du denn zum LKA? Würdest du sagen, es sind stabile Jungs oder eher. Unheißes Eisen. Er unheiß. Ah, richtig, Digga. <lacht> du bist aber auch nicht bei der Polizei tätig, oder Freaky? Nein. Nein. Und beim BKA? Nein. Beim FBI? Auch nicht. Okay. Weil ich sag mal so, die Slatkus, die werden von einigen, ja, polizeiähnlichen Organisationen leider verfolgt. Deswegen muss man da immer ein bisschen sicher sein. Und so wie du die Fragen beantwortest, da sieht es schon fast so aus, als ob du unser Leben so ein bisschen studieren würdest. Ich glaube, du hast deine Biografie auch gelesen, Digga. Ich das glaube, ich, ich, ich glaube, es ist noch nie so was Randommäßiges passiert. Aber es freut dich, oder? Aber ich war vor, es freut mich. Ich war vor, vor gewissen Jahren auch in, also was heißt auch in der Szene aktiv? Ich habe halt sehr viele Videos in der Szene geschaut. In, in welcher Szene denn? Licht in welcher Szene, Digga? Ja, so, so COD würde ich mal sagen. Ach, die COD-Szene, ja. COD -Szene. ja. Du, denkst, du kennst den MP oder wie? Äh, ich denke schon, ja. Das könnte sogar sein, Digga. Das könnte sogar sein, ja. EMPW oder Boss von Boss Channel Number One, meine Freunde. Ich, ich muss tatsächlich. Ehrlich sagen, ich habe direkt dran gedacht, als ich Empio gelesen habe, aber ich habe nicht dran gedacht. Ich, ich dachte, das wäre einfach nur jemand, der, der den Namen genommen hat. Das ist aber sehr wild. Warst das du denn damals ein großer Fan vom Boss? Ich habe auf jeden Fall ab und zu mal reingeschaut, ja. ja aber schon das eine oder andere Mal öfter als nur ab und zu, oder? Ich meine, es war, es, es, war, es war eine schöne Zeit damals, ne? Definitiv, Digga. Kann man nicht abstreiten. Definitiv. Ich glaube, deswegen bist du auch zu so einem stabilen Mann herangewachsen. Sagt dir denn auch noch der YouTuber Giorgio the Beast etwas? Ja. Wie findest du den Mann denn so? Giorgio? Ja. Ja, ist. Äh, ah, ah. ist <lacht> Antwort des Tages, ja. Tim? <lacht> Möchtest du eine Antwort eventuell nochmal revidieren, Digga? Du bist sympathisch. <lacht> nee, ich verfolge ihn tatsächlich nicht mehr. Okay, aber das er ist, ist auch schlimm. eher eher ein unwilder Typ, oder? Weiß nicht, er, ist halt, er, hat halt sein, er hat halt ziemlich darauf gewachsen, dass er CSGO-Sachen gemacht hat. Ne? Er ist definitiv ein unwiller team oder Tim? Ja, ich kann dir ja nichts anderes sagen jetzt. Ja, du, hast keine, viel, du hast keine andere Wahl, <lacht> Digga. Hast du gut eingesehen, Digga. <lacht> ja, Tim, du bist wirklich ein sehr sympathischer Hase, muss ich sagen. Wirklich sehr sympathisch, Digga. <lacht> das freut mich. Wir hatten vor den Johannes an der Leitung, Digga, der war nicht so krass. Der nee. war alles andere als krass. Ich sag mal so, gerade eben, da hatten wir einen, den wollten wir auch helfen. Der gute Mann war, glaube ich, ein bisschen von uns beiden eingeschüchtert. Ja, das stimmt. Der hat da sofort eher die Angriffe gesehen, aber du siehst ja auch zum Beispiel bei dir im Chat die ganzen Jungs, die von uns da gekommen sind, die waren alle sehr nett, oder? Die waren alle nett. Da kam keine Beleidigung rein. Das stimmt. Ich hab mir ich... gedacht, Alter, was geht denn jetzt hier ab? Aber es war alles korrekt. Das stimmt, und ich sag mal so, weil du auch ein korrekter Perl bist, daher. Ja. Ist ja auch so auf der Street. Ich denke mal, Tim, wenn du jemanden auf der Street sehen würdest, der dich so ein bisschen blöd anmachen würde, der dich blöd angucken würde, dann würdest du wahrscheinlich mal wieder die ein oder andere Schelle verteilen, wie in den damaligen Jahren, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau. Da gibt es richtig eine BAP und dann das Genau. Würdest das stimmt, du zum Abschluss, Digga. um dich zum absoluten Top-Kandidaten zu qualifizieren, eventuell noch die ein oder andere Liegestütze machen, Digga? Die ein oder andere Liegestütze, Digga. Ja. Ich muss jetzt mal gucken, ob mein Boden aufgeräumt ist. Das wäre eventuell <lacht> aber sehr wild. Das, das wird old. Mach das Wilde. Nur für euch, Jungs. Das ist sehr wild. Ich hoffe, man sieht's gut genug. Ja, ich habe hier absolut keinen Platz, Alter. Das macht nichts, Digga. Wenn du bald den Boss wieder ein bisschen mehr verfolgst, Digga, dann läuft's auch mit dem Paar ein bisschen. Da können wir dir auch noch ein paar Tipps geben. Ich glaube, da können Tipps wir den Typen auch mal einen kleinen Supporter lassen im Chat, oder? Und ah, push ist das dich. Sehr? gut. Sehr oh, wild, runter. gute Ausführung. Schöner, stabiler gerade Rücken und die Brust ist weiter am Boden. Das gefällt dem Boss. Sehr gut. Hoch den Dahl. Der Mann ist stabil. Sehr wild, Tim. Sehr gut. Sehr, sehr wild, Tim. Da ist der Brustrückenumfang auch gleich ein bisschen gewachsen, wie ich das in der Kamera sehe. Das hat sich ja schon rentiert. Locker zwei Zentimeter gewachsen. Sehr wild. Aber Tim, eine Sache müsstest du aber noch ändern, Digga. Eine Sache muss ich noch ändern. Deine Seiten, die sind ganz schön lang. Da müsstest du wirklich mal zum Friseur. Ja. Friseure machen am zweiten März wieder auf. Das ich ist wild? Wie würdest du dir die Haare dann schneiden lassen? Ja, Seiten auf Null. Genau, Digga. Sehr Perfekte wild. Antwort. Perfekte Antwort. Immer Seiten auf Null. Und welche Nation, zu was für einem Friseur gehst du denn, Digga? Zu Türken. Auch ja. sehr wild. Sehr stabil. Der Mann ist auf jeden Fall, ich sag mal, bis jetzt einer der besten Kandidaten. Da bin ich auch wirklich, da gib mir auch das Herzchen auf. Vor allem, der Stabilste von allen hat den Boss damals verfolgt. Das heißt doch schon was. Das hat ihn, glaube ich, geprägt für sein Leben, Digga. Und dem guten Freaky, dir gebe ich jetzt noch ein paar Tipps, Digga. Direkt am 2. März gehst du zum Friseur, machst jetzt jeden Tag auf ein paar Liegestütze, mal. ein paar Bizeps Curls schon mal, bevor die Fitnessstudio aufhaben. Und dann wird es auch was. Ja, oh, perfekt. Aber ich würde auch sagen, wir haben dir genug geholfen. Genau. Ich wünsche dir noch einen schönen Stream, deinen Jungs natürlich auch. Euch auch. Dankeschön. Und die Bosse sind over and out. Skurr. Ja, macht's gut, ne? Ma Nochmal kurz ein Skurr von dir eventuell noch zum Abschied. Hm? Skurr.